Herr Leute, kommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel dieses Videos bereits erkannt habt, geht es heute darum, wie man ich wird. Niemand will so werden wie du. So, nachdem das auch erledigt ist, kann es hier mit dem Video weitergehen. Nummer 1. Die Begrüßung. Herr Leute, kommen zu einem neuen Video. Wie ihr es am Titel dieses Videos bereits erkannt habt, geht es heute darum, wie man ich wird. So so, hey Moment mal. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Nummer 1. Die Steinzeit. Es begann alles, als ich mit auf den Schulausflug meiner Schule ging. Ich wollte gerade sehr interessante Dinge fotografi fotografieren, als ich plötzlich von einer Spinne gebissen wurde. Es war aber keine normale Spinne, sie war radioaktiv und so. Moment mal, f f falscher Film. Für den Anfang brauchst du nur OBS, ein Aufnahmeprogramm. Leg zwei Tasten fest, mit denen ihr die Aufnahme beginnen und beenden könnt. In meinem Fall wäre das F9 und F10. Jetzt wird nur noch Movie Maker, mit dem ich früher geschnitten habe. Nummer 2, die Moderne. Jetzt wird es allerdings etwas teurer, denn das Programm, das ich zur Zeit zum Schneiden benutze, ist Magic Video Lux Plus, das so um die 50 Euro kostet. Sonst hat sich eigentlich nichts mehr geändert. Nummer 3, Abmoderation. Ja, das ist das Video. Seht euch mal das Video an, das hier oder abonniert mich gleich. Tschüss!